Das ist Paula und das ist Annette. Für den Fahrradmonat Mai stellen wir euch in diesem Video einen Fahrradweg am Tiber vor. Dass Rom am Tiber liegt, ist bekannt. Dass sich der Fahrradweg entlang seines Ufers für eine tolle Radtour eignet, das wissen noch nicht so viele. Unsere Radtour beginnt an der Ponte Sublicio. Das ist eine der zahlreichen Brücken der ewigen Stadt. Unser Ziel ist die Milwische Brücke und bis dahin sind es etwa 9 Kilometer. Ein Highlight der Tour ist die Tiberinsel. Sie wurde schon in der Antike auf einer Sandbank errichtet und an ihrem Ufer verschmelzen Natur und Geschichte. Unser Oscar für die beste Nebenrolle geht an die Brücken von Rom. Aus der Uferperspektive kann man die Schönheit dieser Bauwerke aus den verschiedensten Kunstepochen besonders gut bestaunen. Fahrradtour am Tiber mit all seinen Facetten könnt ihr auch bei Deutsche Römerin buchen. Video liken und, und? Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Video liken. Einfach nochmal. <lacht>